Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf diesem YouTube-Kanal. Wir schauen uns an, was der Bitcoin so getrieben hat und wo ich denke, die Reise hingehen wird. Als allererstes gucken wir uns den Wave Reader an. Ihr kennt, äh, jeder in der Academy kann den Wave Reader nutzen. Und wie man sieht, im 15-Minuten-Chart hätte man hier wirklich komplett alles abrasiert. Also bis auf den hier Trade wäre eigentlich alles richtig profitabel gewesen. Ähm, aktuell sind wir immer noch in einer Long-Bewegung. Wir haben auch zusätzlich noch eine ähm, bullische conference box bekommen und ich gehe davon aus ja und das ist direkt der erste tipp den ich euch jetzt für den anfang des videos gebe ich halte mal kurz aus damit wir ein klares bild haben dass dieser lila eine bereich der bereich sein wird in dem wir ähm, in dem wir unser Maximalziel nach oben sehen werden wir gucken uns auch mal kurz an wie die level aussehen und zwar haben wir dort dieses äh, previous week volume area high äh, value area high sorry. Und ähm, der Bereich wird mega interessant. Also ich stelle mir das Ganze wie folgt vor. Wir könnten hier eine mögliche Bewegung sogar komplett ausnutzen. Das Diamond Pocket füllen und dann nach unten gehen. Ähm, wieso ich davon ausgehe, das seht ihr jetzt. Wir gucken uns da als nächstes den ähm, möglichen Elliot Wellen Count an, den ich eingezeichnet hatte. Dafür gehen wir in den Tageschart rein. Ähm, das war... Der äh, mögliche LJ-Wellen-Count, den ich äh, euch bereits vor ein paar Wochen gezeigt hatte. Als wir hier waren, habe ich gesagt, okay, wir könnten hier jetzt eine mögliche ABC B, C sehen. Ähm, wir haben hier zwei Szenarien, die jetzt sich ausspielen können. Wir haben hier die mögliche ähm, Welle C beendet. Ja. Es könnte aber auch passieren, dass wir hier noch einen letzten Move nach oben sehen. Und zwar in der Art und Weise, dass das hier jetzt praktisch erst die A ist, die wir jetzt hier sehen. Dann hier die B sehen. Und dann die C entweder bis hierhin sehen oder sogar bis hierhin sehen, man sollte auf jeden Fall vorbereitet sein, was das Ganze angeht. Für mich ist es jetzt erstmal wichtig, dass der Bereich hier oben hält. Hält dieser Bereich ist für mich alles ein Butter. Ja, also wir haben irgendwo hier oben unseren Entry, das ist ganz ganz äh, ähm, gut gelaufen. Ja, also wir haben wirklich fast einen perfekten Einstieg bekommen. Wir haben ähm, Stückchenweise, also tranchenweise, unsere Short-Positionen aufgebaut. Und ähm, ich denke, dass wir auf jeden Fall eine gute Möglichkeit haben, hier eine richtig saftige Bewegung mitzunehmen. Denn es muss nicht sein, dass der, ähm, dass der Chart bis hier oben hin nochmal läuft oder nochmal bis hier oben hin läuft. Es kann auch sein, dass die C hier vorbei ist und dass es von hier aus dann nochmal eine Bewegung nach unten gibt. Und wenn wir uns das Ganze mal genauer anschauen und dafür gehe ich mal hin und blende kurz ähm, das hier aus ähm, und auch das hier. Dann ähm, sehen wir, dass wir hier eine mögliche erste Welle haben könnten. Also 1, 2, 3, 4, 5. Oder vielleicht auch eine 1, 2, 3, 4, 5 schon fertig. Und hier schon eine A, B, C hatten. Und hier jetzt die nächste Welle 1, 2. Das muss man jetzt halt eben abwarten. Ich bin da kein Fan davon, ähm, frühzeitig irgendwas zu sagen. Aber der Bereich hier wird sehr interessant und es könnte sich dann so abspielen, dass wir hier halt eben jetzt die nächste 1, 2, 3, 4, 5 sehen und dann wieder eine A, B, C nach oben und dann wieder 1, 2, 3, 4, 5 nach unten und dann ist es halt eben wirklich ähm, super interessant zu schauen, ob wir den Bereich hier unten halten können dem bereich hier den boden in anführungszeichen oder halt eben nicht ich gehe stark davon aus dass wir ihn nicht halten werden aber das ist eine andere geschichte so gehen wir in vier stunden chart rein gucken wir uns das ganze mal an also ich habe euch gesagt mögliches szenario Week nach oben komplett abverkauft wieder bis unter das previous week value area high von dort aus geht es dann nach unten weiter ähm, da viele fragen wie es aussieht mit dem ähm, previous week volume area high und so weiter und so fort ich habe da den Programmierer drauf angesetzt und wir versuchen eine zuverlässige Lösung dafür zu finden, um das Ganze mit in den Wave Reader mit einzubauen, dass ihr das optional an- und ausschalten könnt. Ich denke, dass wir da eine gute Lösung finden werden. Ich weiß nicht, ob es überall funktionieren wird, aber bei Bitcoin und Ethereum auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ihr gute Trades habt. Macht's gut. Falls ihr Interesse habt an Wave, äh, am Wave Reader oder auch an der Academy. Und äh, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, uns zu kontaktieren. Unten in der Beschreibung findet ihr alle Informationen dazu. Ihr könnt auch gerne der, dem kostenlosen Channel folgen. Ähm, ist ganz einfach. Der Link ist auch unten in der äh, Infobox. Und ja, ich blende euch jetzt hier im Anschluss noch ein paar Screenshots aus der jetzigen Woche, ja, damit ihr seht, dass das Ganze auch kein hohles Gelaber ist oder sonstiges. Ich freue mich auf eure Nachricht, auf eure Erscheinung im Kanal und ähm, wünsche euch einen schönen Start in die Woche, das war's von mir, euer Mr. Sagitario von der Bulwur Academy, mach's gut, ciao. So meine Lieben, am Ball zeige ich euch jetzt hier mal kurz so die kleinen Ausschnitte, wir posten ja immer hier in den Kanal rein, was so passiert ist mit den äh, Calls, die wir gegeben haben. Wie gesagt, das sind alles nur reine Lärmbeispiele, ja? also wir geben keine Signale, das sind lediglich unsere eigenen Marktschritte, die wir mit euch teilen, hier sieht man es schön, ja? also es ist hier kein dummes Gerede oder sonstiges, sondern hier wird wirklich TA ausgeübt und mit einem unglaublich guten Indikator, der mit einem unglaublichen guten Algorithmus läuft, den Markt gerockt. Ja, also wenn ihr Interesse habt, unten in der Infobox findet ihr alles, was ihr zur Kontaktaufnahme braucht. Und damit Ciao.